Yo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier in den Slums von Sektor 7 ein bisschen umgeschaut, um unser ja, Geld hier zu zechen, was wir noch bezahlt kriegen sollten. Eigentlich aber ja, es müssen wir uns mehr oder weniger selber darum kümmern. Und ja, tiefer zeigt uns hier so ein bisschen herum in den Slums und ja, gucken wir mal, was geht. No. Okay, ich soll nicht mit dir, okay. Ich soll hier reingehen, alles klar. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Hm. Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was, das ist uns nur Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso hast du was gegen Mord? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erkläre es dir mal, kann ja nicht schaden. Mhm. Sind meine zwei Materien drin neu Funktion: Waffenmodifikation. Du kannst jetzt eine Waffe modifizieren, wenn die Kosten für eine Waffe freizuschalten. Zeig mal machen wir das menü zuerst mal so karakter werden möchte ich das panzer ja. oh. ah, guck mal mein gott das sieht aus wie dieses wie heißt das noch mal von tels wechsel ja dieses netz hier ist du da waffen mit modifikation hm. Alles cool. Also kann ich jetzt hier auswählen. welche WP 4, 4, 4, alles 4. Okay, das ist cool. Das, das ist was, was wir schon oft gemacht haben im Final Fantasy. So ein Sphere-Brett-Imitat, mehr oder weniger. Was will ich denn? TP maximum 100. Aber das ist dann auch nur, wenn ich die Waffe ausgerüstet habe. Ne? Physische Attacke. Ich will das ja. Schwertwirbel. Ja, ne, Offensivhaltung. Ich gehe mal so ein bisschen auf die Offensive, physische Attacke. So, freigeschaltet. Und TP, ja. Machen wir mal, ne? Aber nur auch, wenn ich das Ding ausgesetzt habe. Da ist cool, das heißt... Mh... Oh, ich kann aber nur die vier Sachen, kommt bestimmt noch einige Sachen dazu. Ne? Keine Ahnung, er ja, ist cool, dass genau wie ein Kingdom Hearts. Da hat man irgendwie so einen Grund hier die alten Waffen noch mal zu benutzen, wenn die verschiedene Sachen haben. Nee, mache wir schon oder schaltet neue materia slot 2 Auch seine, wenn maximale WP Waffenpunkt 1 Krax bei einem Waffenanstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe nur wie man die jetzt bekommt habe ich jetzt noch nicht so verstanden tue ich die jetzt sammeln mit wenn ich die mit wenn ich mit dieser waffe hier kämpfe oder bekomme ich die nach dem kampf Gilden die ja auch für alle anderen waffen also das würde ich nur gern wissen da werde ich schon herausfinden übung macht den meister also einfach mal ausprobieren okay <lacht> wir werden auch noch werbung für dich machen das sind wir dir schuldig Dank Wetch's Klappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten <lacht> Alle werden mich dann hassen. Gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. <lacht> dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Gruppe beigetreten, TV-Lockhart. Alles klar, Dann. was wir hier machen, tun wir mit vollem Herzen. Die Islams sind schließlich unser Zuhause. Ich will dich von dir berichten. Verlass dich auf mich. Die kommen gleich alle mit Fackeln und Heugabeln auf mich zu. ey. So, ähm, dann zeig mal äh, ganz wichtig: Was hast du? du? Du hast sogar irgendwas. Da so, hatte ich noch so ein nee. C, ah, C, T, aber das ist cool. Wenn mit Anfangsbuchstaben da dürfte sogar hinkommen, ja, jeder hat einen anderen so, Haken tritt und für deinen heftigen Tritt aus. Das ist die Materie, ne? Äh, Chakra. Oh, das ist cool. Das ist so eine klassische mönchfähigkeit irgendwie. Okay, das ist, aber eine, das ist was, was fun Das funktioniert gar nicht mit ihr, oder? Ausweich-Rundumschlag. Äh, nimm du Frost. Wieder, ich würde am liebsten Cloud Blitz geben. Barrett am, weiß nicht, Frost, ein tiefer Feuer. So, wie ist das hier? Ach, hier, ja, gibt ja auch noch. So, also mit das warte mal, das kann ich doch mal hier so machen. Dann mache ich das genau wie in Kingdom Hearts. Ja, L1 und X, genau wie in Kingdom Hearts. Ja, ne? Mal hier, ähm, sie kann Dingens nehmen. Wo ist Hier Heiltrank? Hier kommt dann eine Chakra fähigkeit hin. Ne? Entfesselung was ist das gegen Angriff und die Spezialfähigkeit und Salto. Okay, cool. Ich würde am liebsten mal sie im nächsten Kampf steuern, um wie sie zu steuern ist. Hier hinter den Schutzzäunen, die man um die land errichtet hat, bereite dich gut vor. Man kann nie wissen, ich kann aber nicht den Charakter außerhalb des Kampfes wechseln oder habe schon paar Mal versucht. Irgendwie so oh Gott, das sieht da riesig aus. Da muss ich da über jetzt durchlaufen. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Da oben müssen wir hin. Sagt dass er das da ist eine Sackgasse, Lass da ist mal gehen. Wenn wir das können. Blöd da ist der richtige Weg, ne? Na ja komm. Oh, was ist das denn grüne Materie? Frost, ich wusste es. Ich habe mir ja gerade Frost gekauft. Ey. Ich habe sowas von mir für nur Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du mobilisiert wirst, hat zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln und weiterhin angreifen möchtest. Ja. Nicht die Fall ist eine furiose Nahkämpferin. Durch die schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten setzt die Gegner unter Druck. Drücken von vier einen Angriff aus, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Okay, wenn ich kann Entfestung mehr spezial fertig auf maximal drei Stufen zu verstärken und werden noch mehr Angriff in Folge ausführen zu können. Okay, cool. Ah. Hey, hey. Alter, gibt's nicht gar nicht dazu irgendwie hier zu üben ja boxen sind unsere schlimmsten erzfeinde so, da müssen wir hin ne? das heißt wir gehen erstmal überall anders hin ne? so diesmal aber jetzt kommen Dreieck für tiefer einen mächtigen Angriff aus. Normalerweise ist das ein Schmetter... Was dieser Angriff kann jedoch durch tiefes Fertigkeit Entfestung zur Sprengfaust oder Schlagsturm verstärkt werden. Es ah. sind die Entfestung der Spezialfähigkeit um eins im Festival. Bei Gegner im Schockzustand. Ja, äh. no, can na no, Ich wechsle aber mal zurück zu Cloud am Ende. Okay. Das ist gut, dass im längeren Kämpfen gut dann kann sie immer je länger man auflebt, irgendwie einen stärkeren Angriff einsetzen. Ne? Alles klar, ja, kann man machen. Ne? Okay, ich wollte schon sagen, Cloud hat mehr HP als tiefer. Show you can. So, können wir warten? Nochmal. Äh. Boom. Ja, Atb, okay, an deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Ich glaube, ja bei den Gegnern kann ich man jetzt nicht so verstecken. üben, weil die so schnell tot sind. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund fünf Jahre hier überlebt. Und jetzt, mein Quiz: Welches Lamm ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden aber weiter im Text. Ja. Oh, ich wollte ich wollt ausweichen. nicht. okay, die Gegner sind noch relativ ja. easy hier gerade. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Das sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slams sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Bix und Wedge gehen. Okay. haben wir ja alles erkundet. Ja, auch haben wir sogar. Cool. Ich meine, da, hier sind wir noch nicht so lang gegangen, glaube ich, ne? Ja. Ja, ist aber auch nichts. Okay. okay wir zurück ja ich brauche mal irgendwie härtere Gegner bei denen ich irgendwie so ein bisschen rum experimentieren kann oder mehr Gegner so zwei Gegner da kann ich irgendwie nicht wirklich testen tiefer zu kämpfen ja da alles kann auch gut ähm. dankeschön dankeschön so, warte mal. Ich glaube ich die Leiter da benutzen können, aber ne. Ich sage erst meinen Kollegen da hier so Bescheid, hier, der mich nicht leiden kann im Waffenshop. Wow, schon zurück? Ja, klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings, wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter nee. Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Ja, die hey, ist aktiviert? dieser Pisser mit dem Riesenschwert. Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja. Ziemlich viel. Oh. Alles okay? Geht schon. In den letzten Jahren eigentlich so gemacht. Nichts besonderes. Ich wüsste trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh, cool. Ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir Nächstes Mal. Oh no. Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat, wenn du unbedingt drauf bestehst. Ja, auf dem hat mein Kollege erzählt haben. Was du jetzt gern Kätzchen aus Bäumen ja, willkommen. Was geht? Uh. Man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal, na oh gut, ähm, ja, so was du hast nicht genug. Ge Pff. Ja, ich habe ja, <lacht> ich habe ja einen verkackten Frost gekauft und habe jetzt kein Geld dafür. Ähm, da ist noch eine Stufe höher als was ich jetzt habe. ne? Hey, Moment mal, das war ja schwächer. Ja Okay, da hat mehr Dinger mehr Slots für Materie, aber das naja, ist jetzt nicht so ein, äh, ein Schild ausgetragen mit Vital der Höhe, Vitalität erhöht sich, Stärke wird sich da sehe ich auch irgendwo, wer das schon ausgerüstet hat. Von was mit Bewusstsein zurückbringen kann den Kampf einmal automatisch wieder. Das ist war zerbricht dabei, ah, das ist wie so eine so eine Puppe aus Tills, aus den Tels aufspielen mm, Willenskraft ödzig Magie werd ich würde sagen wir kaufen erstmal gar nichts ne also nicht Brauch eigentlich nichts davon so wirklich Im Moment sind die Gegner auch kein Problem wenn er wohl irgendwie Chance haben irgendwie zu umzurennen oder also eine neue Waffe halten und kannst damit auch die dazugehörigen Waffenfähigkeiten erlernen. Ja, ich die Geschicklichkeit einer Waffenfähigkeit, dass den Maximalwert kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Das ist cool. Ja, vielleicht hat das wird hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann meisterschwert so ist das Früher, ne? Im original. Wer ist das er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen genau die richtige Anlaufstelle für einen Also wir werden noch eine lange Zeit hier ihn. bleiben. Um diese Zeit sollte er in der sein. Tun ja irgendwie weil nicht mir so Nebenquests Quest und so irgendwie so schmackhaft machen, habe ich so Gefühl ähm, Schwert. ja das ich auch impulsiv mit Haken, also nicht ne, ich meine, das habe ich irgendwie gemeistert oder so, ne? So, und das Ding hat schon wieder zwei C das hat, das hat zwei Waffenpunkte und das hier hat drei auf Gegner in der Umgebung wird stärker, je mehr Gegner getroffen werden. Geschicklichkeit. Ähm, ja. Wäre meine nächste Frage gewesen. So, Glut heilen und... Tu mal da Thema rein. Das muss ich ja auch mal leveln, so. Hm. Ich hätte vielleicht doch einen so ein Ding kaufen sollen, aber was soll's? Na gut, oh, jetzt sehen wir da Teil. Man sieht die Materie da drinnen. Warum fragst du Viel kleiner, als mir vorgestellt habe. Bist du der Kerl der diesen Laden für alles eröffnet hat? Hat. Die Monatszahlen der erlichten Bestien sind draußen. Suche nach Kandidaten. Oh, hallo TIFA! Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Cloud der Alleskönner. Oh, ho, ho. das freut mich sehr. Je mehr, desto besser arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Ja, natürlich, die hm. stimmt übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Man sofort das Cent, als alles können wir unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Also, momentan verfügbare Aufträge einsehen. Viel davon ab, um deinen Ruf als Alskner zu verbessern. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Ich weiß der der typ ist der noch wichtig. Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist gepunktete Jackie. Unterhose. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Schinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte was, dich, Geld? einzusetzen uh. und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Ah, so kann ich Gegner analysieren. kann ich nämlich neue Materia entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Ins Geheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Oh, geil. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Ich mich schon gefragt, weil ich habe da so eine Gegnerdatenbank, aber ich habe da irgendwie gar keine Informationen drin. Also muss ich Analyse auf die einsetzen. Ne? Äh. Also Kampfberichtscanner. Ähm. Zwei Gegner hatten okay. Erst einmal muss ich dann ausrüsten. Äh, nein, so okay. Äh, ja, was nehme ich denn raus? Ne, ein Offensivzauber, einer zum Heilen und so ein Dingen, äh, Weiß ich nicht analyse. Okay, setze bitte die Analyse Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Da so, sind die Gegner jetzt da wieder die gespawnt. Auftrags oder was Details klärst du am besten mit den Klienten, also muss ich jetzt ja doch hier neben Quest hier blöde erstellen. Ne? Rattenplage, okay, äh, weil ich nicht. Also wir haben da ein bisschen mehr hier dieses gebiet normalerweise wäre es jetzt ja schon längst raus glaube ich ne? dann siehst halt du ja nie wieder wenn ich mich hier. Äh, da müssen sie noch ein bisschen mehr auswählen, ne? Ah, der typ oh. Hallo, Tifa. Dein Freund verdient sich und gesellschaft ja. dann kannst du vielleicht auf die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hat nun Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal, Hauptsache du erledigst dich. Nee, ich lache nicht. Also, diese Aßratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Streie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Die Aslan haben sich in entlegene Winkel des Slums verkrochen. Brauchst du dir das zu? So. Na gut. Herein spaziert, herein spaziert, Na gut, da fällt mir gerade ein. Dingens hier. Ja die beiden haben da jetzt ein bisschen sachen wenn man nicht sicher ob das jetzt richtig war was ich hier mache So, was haben wir? tp maximum mp maximum physische attacke das hat alles wieder vier, das heißt ich kann mir zwei holen physische attacke ja und gehen wir auch auf tp-maximum klaut hat er jetzt ein neues schwert kann man auch direkt hochleveln wir mir ja immer noch nicht sicher wie wir auch Punkte dafür bekommen aber werde schon irgendwann erfahren nämlich ich an wird ne? äh, das TP Maximum physische Abwehr konterschein in Offensivhaltung plus fünf Prozent ähm, erstmal das hier und physische Abwehr das wäre so ein defensives Schwert oder was so ich das sehe also gar nicht auf die Werte geachtet aber ich muss ja Sachen lernen mit dem Ding also echt keinen Grund warum ich nicht irgendwie das machen soll so jetzt müssen wir hin muss ich doch der Ort war doch vorhin voll richtig ja. so ich kann aber Analyse nicht einsetzen ne so, ich muss halt hat analyse auf das eine fähigkeit stimmt so. nur no, kein direkt weggedrückt Ja, normales kampfthema merke ich gerade so, haben wir uns mal hoch so. so wo sind die viecher schnell zeigen sich die biester wohl nicht und was nun Warten wir? Obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Ich wollte schon sagen, er soll noch mehr Viecher kommen, ne? Ich nehme mal, wir müssen noch mehr erledigen von denen, ne? Obwohl, da wird mir immer noch angezeigt, dass ich muss. Okay, das ist auch irgendwie komisch. Außerhalb des Kampfes kann ich wieder einsetzen. Aber also nicht da brauche ich keinen T ATB balken für. Oh, ist das hier richtig, wo ich hingehe? Oder nicht hast du noch was? Wenn alles glatt läuft, werde ich mich sicher wieder mal an dich wenden. Von nee. Ding zeigt mir immer noch an, dass ich da machen muss. Rattenplage. Die hat mir gesagt, ich soll zum Dings. Hat für Chatley, das kann ich auch noch nicht machen, ne? Setze bitte die Analysemateria ein und sammle. Wissen wir. Verschwundene Freunde, ne. Sag sagt mir immer noch, ich soll da hingehen. werden sollten schon bald... Ach so. Man sollte hat gerade dann von... Ja, vielleicht sollten wir den Dings wieder Bescheid geben. Jetzt stand da irgendwie was von... Ja, die Leichen. sollten die irgendwie anlocken oder so. Keine Ahnung. Spät trägt mich aus. Ich mag es nicht. So. So, ich bin neu hier und nun ist das ding nicht mehr hier oder was ist das ding wieder hier? Ja, soll ich denn jetzt bescheid geben oder nicht und raus machen warten oder was ich weiß nicht tiefer mach mal was <lacht> Keine ahnung ich weiß ich nicht. irgendwann anders Na gut, äh Ich finde den Typen ja auch nicht wieder, aber ich meine Orientierung wieder so für einen Eimer ist hier. was ist hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Ich gebe dir das ein. du erlebt haben, schon und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf den Tu mir also dann Gefallen und setzt die Ratten gleich ja fort. Ja? Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du. Alles Dann muss ich doch da warten. Ah. Herein, spaziert, herein. Alter. Hm. Jetzt sind sie da. Also da schon wieder die Viecher. bin bereit aber das sind sie jetzt ne? so das große mehr drei nach alleine ist bestimmt haben sie jetzt schockanfähig das also war ein paar neue angriffe einsetzen wenn es geht das sie ja drei Angriff, genau. Und die halten doch ein bisschen mehr aus. Dann lass mal tiefer steuern. So, ähm. entfesselung einmal. So dann noch mal entfesselung so, komm her. Ja, voll getroffen. Gibt es jetzt nicht. ich kann gedrückt halten, dann mag sie ja auch so einen Angriff. Jetzt komm wir her. Gibt es nicht. so haken trips ha. ich habe die reichweite noch nicht so draus Also dann gehe ich gleich drauf äh, ich brauche ein bisschen hilfe mein gott Es geklaut hier voll auf die Fresse. So schock. Äh. Warum nehme ich entscheiden? Bin ich vergiftet? Na, ich habe ein Ding. Nein, nicht mich. <lacht> Gott, verdammt. So. Salto, komm. Ja, diese Pose hatte es auch auf dem Cover auf der Rückseite der Packung. Meine ich, ja, was passiert, wenn ich die Cloud produkt halte? Ach ja, der macht ja diesen Rundumschlag. Genau, das ist dann ihre Rundumschlag-Attacke oder irgendwie so ne? sind so, geschockt, also gehe ich mal in diesen Supermodus und boom, seid ihr weg. Da du was? Okay, das ist cool. Ich kann direkt zum Links zurückkehren. Alles klar. Ich meine die Kämpfe sind gar nicht so einfach. Ja. So komplette Kontrolle im Kampf habe ich noch nicht so. Aber es macht Bock. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Ich, so. ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des tötenden Alleskönners ist. Was meinst du? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst... Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der können und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbinden, wird das Geschäft nur so Okay, kaufen zwei. Einen neuen Gegenstand oder was? Supertrank. Jetzt sind reduziert. Materia. Behandeln. Das Antidot Medica genau. wenn das ausverkauft okay, mehr kann ich auch gar nicht kaufen Oder nicht jetzt noch einmal keine ahnung gut wir haben zwei leute ja zwei monster analysiert kann man auch den einen noch kurz bescheid geben ja, für den anfang nicht schlecht Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Naja, <lacht> ja, die Regeln des Slums. <lacht> Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. <lacht> Und eine strenge, wenn es darauf ankommt. Also sieh dich vor. Wenn du meinst. <lacht> also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Jetzt gehe ich jetzt. Jetzt bin ich im Nebenquest Modus. Jetzt hast du es geschafft. Also, jetzt gehe ich erstmal hier, wo ich sag den Typen glaube ich im nächsten Part Bescheid. Wir können uns ja schon mal einpflanzen. Ne? Vielleicht hier nehmen wir, sollen uns nicht heilen. Okay, wir sind wieder voll. Alles klar. Muss ich sage, den Typen gehen wir Bescheid im nächsten Part. fertig. Und ja, dann mache ich hier meinen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder.